Herzlich willkommen an der Petrikirche. Das ist eine von den Kirchen, in denen wir im letzten Jahr wenig machen konnten, weil der Raum mit den Corona-Abständen so klein ist. Wenn man vor der Kirche steht, sieht man dieses Zeichen. Hahn, Fische, Schlüssel. Alles, was den Petrus ausmacht. Aber das ist nicht die Entdeckung, die ich mit Ihnen teilen will. Kommen Sie mal hier lang. Durch diesen Eingang kommt man nur ganz selten rein. Und wenn man hier die Treppe hochgeht... Und sich dann nach rechts dreht, dann findet man dieses Bild. Auf dem Bild sehe ich drei Menschen. Da ist einer in der Mitte, der hat ein weißes Gewand an und etwas ist über seiner linken Schulter. Der schaut mich ziemlich direkt an, mit einem ganz klaren Blick, der mich beeindruckt. Er teilt gerade Brot vielleicht. Vor ihm ist ein Teller und neben dem Teller liegt ein Messer. Auf dem Teller selbst ist auch vielleicht ein Kanten. Links und rechts sind zwei. Der eine hat einen Bart, beide haben kurze Haare, sehen ein bisschen aus wie Mönche für mich. Der rechts in Rot, der links. In einem dunklen Gewand. Das sieht für mich aus wie die Szene mit den Emmausjüngern, die entdecken, als sie miteinander essen, dass der, mit dem sie unterwegs sind, Jesus ist. Die Entdeckung, dass Jesus schon dabei war, auf einem Gemälde, das man in einem Gebäude entdecken kann, in das man momentan selten reinkommt, das wollte ich heute mit Ihnen teilen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und Gottes Segen.